Herzlich willkommen zu unserem neuen Video, heute anderes Sportgerät, schwierig, aber ungefähr gleiche Tour wie letztes Jahr schon mal, Wimbach Kogel, oder? Oh, schaut gut aus. Ja, da wird sicher eine geile Abfahrt. So, da hängen es schon alle drin. Der Aufstieg ist kurz, aber knackig. Ja, auf jeden Fall absolutes Bilderbuchwetter heute. Besser kann es kaum sein. Ah, eine Preisfrage habe ich schon wieder. Wie nennt sich das da am Pfosten? Wie heißt es? Schreibt es in die Kommentare. Lösung folgt. Und zwar Anraum. Und ja, im Hintergrund das Skigebiet. Aber hier ist trotzdem ein bisschen zum Aufpassen. Weil es ist schon rutschig auf den Felsen. Auch schon tut es jetzt hoch Alpin, aber so schlimm ist es dann eigentlich doch nicht. <lacht> ah. Ja, ihr seht, da geht es jetzt noch rauf für uns, aber eigentlich ist es nimmer allzu weit. Immer schön am Grat entlang. So da weit ist jetzt nimmer. Seht ihr das Gipfelkreuz schon rausspitzeln? Wir sehen es schon da hinten dieses, das da quasi, das ist das Kreuz. Ja, und da sind wir hergekommen. Sau gut. Panorama ist echt Hammer. Heute ist Bergwetter vom Allerfeinsten. Yes, oben sind wir. Sau geil schaut's aus. Das Kreuz mit dem ganzen Schnee auch. Wahnsinn. Müssen wir nur hoffen, dass die Wolke nicht zu uns herzieht. Was sagt der Bergfex zu der ah, Situation? Das ist Nachmittag erst gestockt, aber ich sehe jetzt schon langsam hoch perfekt. Unten das <lacht> ist halt eher, wenn es jetzt so frisch geschneit hat und die Sonne fast noch streiche, dass es ein bisschen ein Hongniveau gibt, aber auf 6000 Meter rum. Ja, ja, ja. Den werden wir gleich sehen, wenn wir im Nebel rumgucken. Oh, yeah. Ja, unten sind wir, jetzt müssen wir noch rausschieben. Aber geil war Erstmal umziehen. Teilweise zum Aufpassen. Ja. Und der ist nicht unterschätzt, weil bis vor ein paar Tagen hat es Schnee gehabt. Und teilweise sind die, sind die Gräben noch so 15 cm zu wenn man da eure Fahrt umsteht. Das, das stimmt. Genau. Aber es war trotzdem geil. Hammer. Hammer. Mhm. Wir genießen noch ein bisschen die Sonne am Berg, bevor es dann auf die Talabfahrt geht. Da nehmen wir euch aber glaube ich nicht mehr mit, ist eh nur im Schatten. Nein. <lacht>